Seien Sie herzlich willkommen zur siebten Vorlesung Organische Chemie für Nebenfächler. Heute schauen wir uns an, was für Chemie wir mit äh, Aminen und Alkoholen alles anstellen können und äh, was für Produkte bei der Oxidation von Alkohol, also auch bei der Umsetzung von solchen Getränken, denn eigentlich bei rumkommt. Cheers! Alkohole werden äh, allgemein als Alkanole bezeichnet. Das geht auf die Struktur dieser Substanzen zurück. Wir haben eine Alkankette und entlang dieser Alkankette haben wir mindestens eine OH-Gruppe, also unsere Ohl-Gruppe, ähm, äh, an einem sp3-hybridisierten Kohlenstoff. Vergleicht man äh, die Alkane und die, äh, die entsprechenden Alkanole, so sehen wir je nach Kettenlänge, haben wir einen Unterschied zwischen den Siedepunkten der Alkane und der Alkanole von ungefähr 100 Grad Celsius. Schauen wir uns mal die Löslichkeit unserer Alkanole in Wasser an, sehen wir, dass je nach Kettenlänge die Löslichkeit unserer Alkohole in Wasser rapide zunimmt, wenn die Kettenlänge abnimmt. Ja, das heißt also bei einer Kettenlänge von ein, zwei oder drei Kohlenstoffatomen haben wir annähernd unendliche Löslichkeit in Wasser. Das heißt also, diese OH-Gruppe, die wir haben, diese Hydroxylgruppe, die, die macht chemisch etwas ganz Besonderes in diesen Stoffen. Ja, nicht nur ist sie zuständig oder ist sie beteiligt an dem besseren Zusammenhalt der Moleküle untereinander und dementsprechend einem höheren Siedepunkt sondern sie interagiert auch noch irgendwie mit Wasser. Und wie das funktioniert, sehen wir uns auf der nächsten Folie an. Wie Sie sich also schon gedacht haben, gehen die besonderen Eigenschaften der Alkohole auf diese Hydroxylgruppe hier zurück. Und zwar auf die Interaktion von Hydroxylgruppen untereinander zwischen Alkoholmolekülen, aber auch auf die Interaktion der Hydroxylgruppe mit benachbarten Wasser. Und diese Art von äh, Interaktion, die bezeichnen wir als Wasserstoffbrückenbindungen. Das kennen Sie bereits aus zum Beispiel Wassereis. Ja, Im gefrorenen Zustand besteht äh, Eis aus einer dreidimensionalen Anordnung von H2O-Molekülen. Die sehen Sie hier äh, ver, äh, veranschaulicht. Das heißt also jeweils die größere Kugel ist unser Sauerstoff und die kleineren Kugeln sind unsere Wasserstoffe. Und Sie sehen hier in gestrichelten Linien dargestellt, direktionale Interaktionen zwischen dem freien Elektronenpaar in einem Sauerstoff und dem Wasserstoff in einem benachbarten H2O-Molekül. Diese Art von Wasserstoffbrückenbindung, die finden Sie nicht nur vor zwischen ungeladenen Teilchen, sondern insbesondere auch zwischen geladenen Ionen. Hier in diesem Beispiel hier unten, sehen wir ein H3O und ein Wassermolekül und die teilen sich dieses saure Proton. Das gleiche funktioniert auch wenn sie Hydroxidionen in Wasser lösen. Auch hier kommt es zu Wasserstoffbrückenbindungen. Das gleiche ebenfalls bei Heteroatomen wie hier zum Beispiel ein ammonium mit einem Ammoniak, auch hier wird der Wasserstoff geteilt. Hier findet die Wasserstoffbrückenbindung zwischen dem freien Elektronenpaar des Stickstoff und dem Wasserstoff statt. Und hier haben sie zwei Säuregruppen, die ebenfalls sich ein saures Proton teilen. Schauen wir uns mal die chemische Zusammensetzung von ein paar funktionalisierten und nicht funktionalisierten Alkanen hier an und die entsprechenden physikalischen Eigenschaften. Wir haben ja schon gesagt, wenn wir anfangen, ein Alkan zu funktionalisieren, ja, in diesem Fall durch zum Beispiel Chlorierung oder in dem Fall durch eine Hydroxylgruppe, dann steigt auch der Siedepunkt. Und das geht natürlich zurück auf die Interaktionen die zwischen diesen Molekülen stattfinden. Ja, Van der Waals-Kräfte werden äh, stets äh, stattfinden, ja, dass äh, die Natur versucht, äh, Leerräume auszugleichen und möglichst beste Packung zu erreichen. Das heißt also, zu einem gewissen Grade haben sie auch im Ethan Van der Waals-Interaktionen äh, zwischen benachbarten Et äh, Ethan-Molekülen ähm, Allerdings haben wir hier keine polaren Bindungen vorliegen. Ja? Deswegen kommt es auch nicht zu irgendwelchen Dipol-Dipol-Interaktionen. Und Wasserstoffbrückenbindungen können ebenfalls nicht aus, äh, ausgebildet werden. Deswegen haben wir hier auch einen Siedepunkt von minus 89 Grad Celsius. Ja? Sobald wir ein Chlor in diese, in diese Alkankette mit reinbringen, haben wir auch weiterhin Van der Waals Kräfte, die zwischen den Molekülen wirken. Allerdings haben wir jetzt ebenso eine stark polare Bindung. Ja, das heißt also, wir könnten hier wieder ein Delta Plus über unseren Kohlenstoff zeichnen, ein Delta Minus über dem elektronegativeren Chlor. Und Sie könnten dann ebenfalls diese Dipol-Dipol-Interaktion zwischen benachbarten Molekülen nutzen. Wasserstoffbrückenbindungen können nur, können nur begrenzt ausgebildet werden. Das Chlor ist dazu zu elektronegativ. Ja. Nichtsdestotrotz steigt der Siedepunkt deutlich an, ja, um fast 100 Grad auf 12 Grad Celsius. Gehen wir jetzt nun zu unserem Ethanol, also C2H5OH. Dann haben wir sowohl von der Waals Wechselwirkungen zwischen den benachbarten Molekülen, wir haben eine polare Bindung hier zwischen einem Delta-positiven Kohlenstoff, mit einem Delta-negativen Sauerstoff und wir können ebenfalls Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Hydroxylgruppen ausbilden. Das heißt also, die Eigenschaften von einem Alkohol werden dominiert, zum einen von unserem Alkylrest und zum anderen von unserer Hydroxylgruppe. Ja, der Alkylrest, ja, das ist, haben wir schon besprochen, der ist nicht polar, der ist hydrophob. Äh, löst sich äh, ja, in apolaren äh, Lösemitteln oder in Fetten, ähm, aber ist definitiv unlöslich in Wasser. Das heißt also, wenn wir diese, die Länge dieser Alkylkette erhöhen, erhöhen wir auch diesen unpolaren, hydrophoben Charakter unserer Alkohole. Das haben Sie auf der letzten Folie gesehen. Je, je größer die, äh, diese Alkylkette an unserem Alkohol wird, desto unlöslicher wird das Ganze in Wasser. Ja, dem gegenüber steht diese Hydroxylgruppe, die ist polar. Ja, wir haben eine polare Bindung hier zwischen dem Kohlenstoff und dem Sauerstoff und zwischen dem Sauerstoff und dem Wasserstoff. Das Ganze ist hydrophil, ja, also wasserliebend, deswegen auch wasserlöslich. Ja, und im Gegenzug natürlich zur Alkylkette ist diese Hydroxylgruppe unlöslich in äh, unpolaren Lösungsmitteln. Das heißt also, zusammenfassend, merke, ja, Gleiches löst sich im Gleichen. Hier noch einmal eine Gegenüberstellung verschiedener Alkohole und deren Löslichkeitsverhalten, entweder in Kohlenwasserstoffen oder in Wasser. Ja, Kohlenwasserstoffe haben wir gesagt, ähm, die sind äh, hydrophob, ja, also apolar, ähm, während Wasser natürlich hydrophile Moleküle lösen wird. Hier als erstes Beispiel Methanol. Hier ist die Alkylkette minimals klein, also nur ein Kohlenstoff. Dementsprechend natürlich dominiert auch die Hydroxylgruppe die physikalischen Eigenschaften dieses gesamten Moleküls. Sie erhalten also schlechte Löslichkeit. In unpolaren Lösemitteln wie den Kohlenwasserstoffen, dafür aber sehr gute Löslichkeit in Wasser. Erhöhen wir die Kettenlänge auf drei Kohlenstoffe, wie hier beim Propanol, haben wir ein Mischverhalten. Wir haben sowohl gute Löslichkeit in Kohlenwasserstoffen, da die Kette ausreichend lang wird, allerdings haben wir auch weiterhin äh, noch gute Löslichkeit in Wasser. Erhöhen wir die Kette abermals in Länge, hier beim Hexanol, ja, dann fängt an, diese Alkylkette hier die Eigenschaften dieses Moleküls zu dominieren. Ja, sie erhalten gute Löslichkeit in, in unpolaren Lösemitteln wie Kohlenwasserstoffen. Äh, dafür nimmt die Löslichkeit in Wasser deutlich ab, ja, also wird deutlich schlechter. Beim Glycerol haben Sie auch wieder eine Dreierkette. Allerdings hängt an jeder eine Hydroxylgruppe dran. Ja, dementsprechend natürlich dominieren auch die hydrophilen äh, ähm, Gruppen hier. Äh, sie bekommen schlechte Löslichkeit in Kohlenwasserstoffen und sehr gute Löslichkeit in Wasser. Bei der D-Glucose, ja, da sehen wir, der, ähm, die Alkylkette ist im Inneren des Moleküls als äh, als äh, in unserer Sitzform, ja, währenddessen zeigen alle Hydroxylgruppen nach außen, zum Lösemittel hin. Dementsprechend sehen wir auch, Löslichkeit in Kohlenwasserstoffen ist schlecht. Ja, die nach außen gewandten, hydrophilen Gruppen äh, die dominieren die, das Lösigkeitsverhalten. Dementsprechend äh, können sie natürlich auch äh, ihre Getränke süßen. Ja, Polyalkohole, ja, wie zum Beispiel Kohlenhydrate, die sind dann dementsprechend ebenso, nach demselben Prinzip wie die Glukose sehr polar und nur in Wasser löslich. Alkohole sind nicht nur wichtig als unser Ethanol, unser Trinkalkohol, sondern sie kommen auch in wichtigen Produkten zum Einsatz. Aus aktuellem Anlass. Ähm, zeige ich Ihnen hier jetzt noch mal kurz ein paar Beispiele von Handdesinfektionsmitteln? Sie wissen vielleicht aus den äh, Medien, dass die äh, Humboldt-Universität Berlin ähm, und auch die anderen äh, großen Universitäten in Berlin, der Berlin University Alliance, also TU und FU, äh, wir produzieren jetzt seit mehr als einem Monat Handdesinfektionsmittel für Krankenhäuser, Behörden hier im Berliner Raum. Und da kommen Alkohole natürlich zum Einsatz. Ja, hier sind zwei Formulierungen nach WHO-Rezept. In beiden Fällen kommen, kommt entweder Ethanol oder isopropanol zum Einsatz. Ja, so Ethanol haben Sie hier, ist natürlich unser Trinkalkohol wird sonst auch als Lösungsmittel eingesetzt und eben auch als Desinfektionsmittel. Propanol, da haben Sie die Möglichkeit, die Hydroxylgruppe entweder in 1er- oder in 2er-Position zu verlagern. Das wäre unser normaler Propanol und hier wäre unser Isopropanol. In Handdesinfektionsmitteln sind sowohl Ethanol als auch Isopropanol die aktiven Komponenten, die die Zellmembranen von Bakterien aber auch die äußeren Höhlen von Viren angreifen und auflösen und dementsprechend Bakterien und Viren deaktivieren. Dann kommt noch in diesen Desinfektionsmitteln, die sie auch teilweise in Apotheken kaufen können, Wasserstoffperoxid zum Einsatz. Das kennen viele von ihnen bestimmt als Bleichmittel für Haare. Ja, so als Blondierungsmittel, hier in diesem Fall ist es sehr stark verdünnt, also 3% und nur 0,4 Liter auf 10 Liter. Wasserstoffperoxid in diesem Fall inaktiviert weiter bakterielle Sporen, die teilweise sehr widerstandsfähig gegen einfache Auflösungsversuche sind. Dann kommt zum anderen bei Handdesinfektionsmittel auch unser Glycerol oder genannt Glycerin zum Einsatz. Ja, das ist ein, äh, wir haben schon gesagt, hier haben wir drei Hydroxidgruppen, ja, die auch mit äh, benachbarten Hydroxidgruppen, äh, Hydroxidgruppen oder Hydroxylgruppen oder Wassermolekülen interagieren können. Ja, das heißt also, dass dieses Molekül kann sehr viel Wasser an sich binden. Und erfüllt im Handdesinfektionsmittel die Rolle als Feuchthaltemittel. Es ja, also verringert den Hautfeuchtigkeitsverlust. Und das Ganze wird dann nochmal in Wasser aufgelöst. Ja, das heißt, Sie sehen, all diese Komponenten, Ethanol, Isopropanol, Wasserstoffperoxid, Glycerol, können dann in, mit destilliertem Wasser fast unbegrenzten Mischungsverhältnissen gemischt werden. Ja, natürlich brauchen Sie einen ausreichend hohen Alkohol- und Wasserstoffperoxidgehalt, um Bakterien und Viren abzutöten. Und dann ist das Ganze im Prinzip hier, wie Sie hier in diesen 20 Liter Containern sehen, fertig als Handdesinfektionsmittel. Alkohole finden Sie auch in vielen Naturprodukten oder in vielen äh, natürlichen Systemen. Hier haben wir Salicylalkohol, das haben Sie insbesondere im Rosenöl. Äh, oder das 2-Phenyl-Ethanol, ja, das ist ein Antirheumatikum. Ähm, hier nochmal das Sorbitol, ja, ein Zuckeralkohol. Äh, oder auch äh, Menthol, das diesen charakteristischen Geschmack und Duft hat. Äh, Quercetin verleiht zum Beispiel Grünkohl den charakteristischen bitteren Geschmack und äh, Dopamin, also ein Alkohol und ein Amin, ähm, äh, ist äh, fungiert als Neurotransmitter. Unsere Alkohole oder Alkanole werden wieder nach den alten IUPAC-Regeln äh, benannt, die wir bereits schon mehrfach kennengelernt haben. Das heißt, wir suchen uns die längste Kohlenstoffkette, an der die OH-Gruppe zu finden ist, nehmen dann dieses Stammalkan und hängen daran die Endung Ol. Ja, deswegen auch unser Alkanol. Ja, bei zwei oder mehr OH-Gruppen äh, sprechen wir dann von einem Diol, Triol und so weiter. Ja, dabei äh, nummerieren wir die Alkankette so durch, dass die OH-Gruppe an einem Kohlenstoff mit möglichst kleinem Zähler hängt. Ja. Wenn wir eine endständige OH-Gruppe haben ja, dann, und nur eine von denen zum Beispiel, wird die 1 nicht durchnummeriert. Ja. Das heißt also wir haben hier, zum, hier in diesem Fall eine 6er-Kette, ja, also irgendwas mit Hex. An der 3er-Position haben wir unsere OH-Gruppe Deswegen können wir von einem 4-Methyl-3-Hexanol sprechen. Alternativ, ja, das ist diese, dieser Punkt hier, kann die Zahl auch zwischen den Alkannamen und die Endung-Ol gesetzt werden. Dementsprechend wäre das hier unser 4-Methyl-Hexan-3-Ol statt unserem 4-Methyl-3-Hexanol. Wenn wir mehrere OH-Gruppen zur Auswahl haben, ja, dann äh, auch da wieder richten wir die äh, Bezifferung so aus, dass wir äh, die OH-Gruppe an dem Kohlenstoff mit dem niedrigstmöglichen Bezifferung hängen haben. Ja? Das heißt also hier in diesem Fall das 2-Chloro-3-Methylbutanol. Und hier nochmal ähm, vielleicht als eine Ausnahme zu dieser zweiten Regel, ja, wenn Sie natürlich ausschließlich endständige OH-Gruppen haben, dann erwähnen wir natürlich die 1 mit. Zur Unterscheidung, dass wir sowohl in 1er als auch in 5er Position hier eine OH-Gruppe haben und dementsprechend ein 1,5-Pentandiol. Rufen wir uns nochmal ins Gedächtnis, was für Arten von Bindungen wir hier in dieser, diesen Alkanolen vorliegen haben. Wir haben unser Sauerstoff, also ein sehr elektronegatives Element, was aber ebenfalls noch zwei Elektronenpaare zur Verfügung hat. Ja, das heißt also, unsere Alkanole können auf verschiedene Arten und Weisen reagieren. Zum einen kann unsere, ähm, unsere Alk äh, Alko Alkoholgruppe als Säure funktionieren. In diesem Fall brechen wir Unsere OH-Bindung auf, geben unser saures Proton dann dementsprechend an eine Base ab und erzeugen somit unser RO- und dementsprechend ein saures Proton. Wie wir ja schon gesagt haben, hat der Sauerstoff auch zwei freie Elektronenpaare zur Verfügung. Das heißt also, diese Elektronenpaare können sich irgendwoher ein noch saureres Proton schnappen. In diesem Fall käme das saure Proton aus unserer Salzsäure HCl. Das heißt, in diesem Fall protonieren wir unsere Hydroxylgruppe. Und Sie sehen schon, aha, das hier ist jetzt eine sehr gute Abgangsgruppe und wir könnten damit weiter Chemie betreiben. Das heißt also, unsere Alkanole können sowohl als Säuren als auch Basen reagieren. Ja, das sehen wir hier an diesem äh, Säure-Base-Gleichgewicht. Sie können von, äh, von, unserem, von ihrem Alkohol aus äh, ähm, durch Protonierung ähm, dieses Kation erzeugen, durch Basen kriegen sie wieder ihren Alkohol zurück, dementsprechend auch äh, durch Basen erzeugen sie hier ihr RO- und das können sie auch wieder reprotonieren zu unserem Alkohol. Ja, Ethanol selber im Vergleich zu Wasser äh, hat einen pKa-Wert von 15,9, ist also eine, ähm, äh, ist eine äh, schlechte Säure, das Anion unseres, äh, unseres Ethanols, also unser Alkoholat hier, äh, hat einen PKB-Wert von minus 1,9, ist also eine sehr starke Säure. Äh, sorry, sehr starke Base. Alternativ können wir unser, unsere OH-Gruppe, ja, unsere, unsere Alkoholgruppe, auch als Nukleophil einsetzen. In diesem Fall, so, hier in diesem Fall bedienen wir uns dieser freien Elektronenpaare und können einen nukleophilen Angriff auf ein dementsprechenden äh, äh, elektrophiles Kohlenstoff vornehmen. Ja, hier in diesem Falle wäre unser X die Abgangsgruppe und Sie könnten dann eine, äh, wenn hier die Restgruppen dementsprechend geartet sind, äh, könnten Sie eine nukleophile Substitution vornehmen. Diese Art von Verbindung, ja, so ein Rest, Sauerstoffrest, den, den haben wir schon mal in den, Vorgang, in den vergangenen Vorlesungen als Ether bezeichnet. Und das können wir hier am Beispiel der Ethersynthese nach Williamson mal nachvollziehen. Ja, hier fangen wir mit unserem Ethanol an und durch eine Base deprotonieren wir unsere Hydroxylgruppe und erzeugen hier unser O-. Dieses wiederum ist jetzt ein sehr starker, äh, sehr starker Nukleophil, kann also an unserem Methylbromid ähm, äh, hier eine nukleophile Substitution vornehmen. Stellen wir mal so da, ja, also eine klassische nukleophile Substitution zweiter Ordnung. Und wir brechen ebenfalls die Kohlenstoffbrombindung auf. Sie erhalten dann also hier ihren, ihren äh, Methyl, Ethyl, Ether. Und unsere Brom-Abgangsgruppe. Könnten wir unsere Alkanole auch als Elektrophil einsetzen? So einfach, so einfach wie hier oben abgebildet läuft das Ganze nicht. Ja? Denn in Anwesenheit eines guten Nukleophils könnte es statt dieser nukleophilen Substitution ganz einfach zu einer Deprotonierung unserer OH-Gruppe kommen. Das heißt also, das Nukleophil lege dann in einer protonierten Fassung vor, wir hätten ein Alkoholat und die Reaktion würde nicht vonstatten gehen. Wir haben allerdings eine Chance, wenn wir diese OH-Gruppe zuerst in eine gute Abgangsgruppe verw verwandeln. Das geht hier bei der sauren Katalyse. Wir protonieren also eines der freien Elektronenpaare an unserem, äh, an unserem OH. Erhalten somit hier unser H2, äh, unsere H2O plus Endgruppe. Und Sie sehen schon, aha, das hier ist unser Wasser. Das ist also eine sehr gute Abgangsgruppe. Das heißt, ich eliminiere hier mein Wasser und erhalte hier mein planares Carbocation, an dem nun ein Nukleophil angreifen kann. Und hier in diesem Fall können Sie natürlich als Nukleophil entweder Ihre Halide einsetzen oder dementsprechend Säureanionen. Aus der Kondensation von äh, Alkoholen, also der Reaktion von zwei Alkoholen unter der Abspaltung von Wasser, können Sie also Ether gewinnen. Äh, äh, Formel für diese Ether. Bindung ist hier. ja, Sie haben also einen äh, ein Rest, einen Sauerstoff und dann wieder einen Rest. Hier ein paar Beispiele von wichtigen Äthern. Hier haben wir den Diethylether, das heißt also zwei Ethylrestgruppen und eine Etherbrücke. Ähm, das wurde früher als Anästhetikum ein eingesetzt, ist heute immer noch ein sehr gebräuchliches Lösungsmittel. Ähm, hier haben Sie den ja. Das ist etwas Vorteilhafter als Diethylether als Anästhetikum. Hier noch ein paar aromatische Ether, ja, das heißt, in diesem Fall ist unser Rest, unser Phenyl. Äh, unser Phenyl ja, das heißt, das haben Sie hier als Anisol und äh, Phenetol. Ähm, und hier äh, Gujakol, ebenfalls ein Ether, hier die Ethergruppe. Ja, das haben Sie im Buchenteer ja, oder äh, auch im Hustensaft. Ähm, ein weiterer Ether, den bestimmt jeder aus seinem Joghurt kennt. Ja, hier, äh, Außer aus den etwas teureren Joghurt. Äh, hier unser Vanillin, ähm, das ist ein Aromastoff, ja, der nach Vanille entfernt schmeckt. Ähm, und hier haben Sie Safrol, ein Ringether, ja, ähm, und das haben sie im Kampferöl vorliegen. Benennung von Ethern ist im Allgemeinen sehr einfach. Sie nehmen äh, die Namen der Alkylsubstituenten alphabetisch und äh, hängen daran die Endung Ether. Das heißt also hier in diesem Fall Methyl-Ethyl äh, hängt da an, dieser, an diesem Sauerstoff dran. Ja, Also nehmen wir das Ganze alphabetisch äh, und wir haben unseren ethyl -Methyl ether. Hier in diesem Fall ein Diethylether. Und hier unser zyklohexylisopropyl ether Die rationale Nomenklatur dazu ist, wir nehmen unsere, unser Alkan ja, mit unserem Alkoxy oder RO-Substituenten. Das heißt also, wir benennen das Ganze hier nach unserem äh, Methyl und unserer alkoxy -Gruppe. Ja, das heißt also als Methoxy und was auch immer da noch dran In diesem Fall wäre das unser Etoxy und hier Tertbutoxy. Ja, dementsprechend also als Beispiele 2-Methoxybutan oder 1-Etoxy-3-Methylpentan. E Vergleichen wir mal ähm, die Eigenschaften von unseren Alkoholen mit denen von Aminen. Einige Amine haben Sie ja bereits kennengelernt in den vorigen Vorlesungen. Allgemeine Formel für Amine, ja, R, N und dann entweder NH2, NH oder als tertiäres Amin ein Stickstoff mit drei Restgruppen. Wir haben schon gesagt, Alkohole können als Säuren reagieren, ja keine besonders tollen Säuren mit einem PKA äh, von 15,7, aber eine Deprotonierung ist definitiv möglich. Ähm, bei Aminen sehen wir, der PKA-Wert ist viel viel höher, also ist unsere Amingruppe eine sehr sehr viel schlechtere Säure. Als Base können wir unsere Alkohole benutzen, ja mit einem äh, PKB-Wert von 15,7, also äh, ja mittelgut. Ähm, unsere Amine hingegen haben einen deutlich niedrigeren PKB-Wert, äh, ähm, sind also deutlich bessere Basen. Ja, da sehen wir, dieses, Stickstoff, dieses freie Stickstoff-Elektronenpaar äh, äh, ist sehr gut darin, saure Protonen äh, aufzufangen. Wir können sowohl unsere Alkohole als auch unsere Amine ähm, als Nukleophile einsetzen. In diesem Fall haben wir hier als Abgangsgruppe jeweils unser X in beiden Fällen links und rechts und die freien Elektronenpaare am Sauerstoff bzw. das freie Elektronenpaar am Stickstoff äh, äh, fungieren ja, äh, hier in diesem Angriff auf unser Delta-positiven Rest in beiden Fällen. Ja. In beiden Fällen bekommen Sie dann also hier eine neue Bindung, entweder hier zwischen dem Sauerstoff und der Restgruppe nach der Eliminierung von unserem X- oder in diesem Fall zwischen unserem Stickstoff und unserem R. Und nach Deprotonierung erhalten Sie dann entweder Ihren Ether oder in diesem Fall Ihr sekundäres Amin. Als Elektrophil haben wir gesagt, lassen sich Alkohole nur dann einsetzen, wenn man zuvor die OH-Gruppe auf irgendeine Art und Weise in eine bessere Abgangsgruppe verwandelt hat, wie zum Beispiel durch Protonierung, dann funktioniert das Ganze auch. Amine hingegen, ja, hier funktioniert der Einsatz von unserem Amin als Elektrophil nur sehr selten. Amine sind insbesondere in tierischen und pflanzlichen Stoffwechsel Vorgängen wichtig, ja, und auch äh, in tierischen oder pflanzlichen äh, Stoffwechselprodukten ähm, und äh, wurden äh, früher auch als Alkaloide bezeichnet. Ja, also Alkaloid, das kommt aus dem arabischen Alcalia, ja, die Pflanzenasche, äh, liegt daran, weil äh, die früheren Alchemisten im Regelfall ähm, Pflanzen oder tierische Teile verbrannt haben und dann aus dieser Asche ähm, bestimmte basische stickstoffhaltige Substanzen isoliert haben. Und wir haben schon gesagt, ja Alkaloid, also äh, äh, alkalisch, basisch sind unsere Amine, denn sie können über dieses äh, freie, äh, freie Stickstoff-Elektronenpaar jeweils ein Proton aufschnappen. Ja, das Ganze ist also eine sehr gute Base und dann erzeugen sie hier ihr äh, Ammoniumkation. Äh, spielen wir das mal ein Beispiel aus der Natur und zwar am Kokain durch. Ja, ähm, ein, äh, Kokain selber ist ein Naturprodukt, kommt in den Kokablättern blättern vor und kann, ähm, äh, indem es zuerst basisch gemacht wird, dann mittels Extraktion in Chloroform ähm, äh, aus den Blättern extrahiert werden. Äh, diese äh, Lösung von Kokain in Chloroform äh, liegt dann natürlich vor mit anderen Lipophilen, also anderen fettliebenden Bestandteilen, Lipiden äh, und anderen Zellbausteinen, die Sie eben in solchen äh, Naturprodukten vorliegen haben. Sie können jetzt allerdings diese Lösung ansäuern mittels Salzsäure und sie erhalten dann ein wasserlösliches Kokainhydrochlorid. Ja, das heißt in diesem Fall wird hier dieses tertiäre Amin am Kokain protoniert und dementsprechend erhalten sie hier ein ammoniumchlorid Salz. Ja, an, diesem, an diesem Begriff Salz merken Sie schon, ja, hier haben wir dann eine, eine positive Ladung am Tertiären Amin verortet, eine negative Ladung in unserem Chlorid. Das Ganze wird also dann auf einmal hydrophil werden. Das heißt, schauen wir uns mal das Löslichkeitsprodukt von Kokain in Chloroform gegen Wasser an. Ja, da sehen wir, im normalen, nicht protonierten Zustand ist die Lö äh, das Löslichkeitsprodukt in Chloroform sehr, sehr hoch. Ja, protonieren wir das Ganze, fällt das Löslichkeitsprodukt dements äh, dementsprechend, ja, also dieser Verteilungskoeffizient nimmt dann dementsprechend ab. Ähm, das heißt also, durch Protonierung solcher unpolaren, tertiären Amine äh, erhalten wir dann einen polaren Stoff, nämlich unser Ammoniumsalz. Und Sie kehren dann dementsprechend auch hier, wie Sie in diesem Verteidigungskoeffizient sehen, die Löslichkeitseigenschaften solcher Stoffe um und können sie dementsprechend auch aufreinigen. Kein, keine Empfehlung für Nachbauten für zu Hause natürlich. Schnell nochmal die Nomenklatur von Amin. Mittlerweile kennen Sie es. Wir nehmen uns die längste Alkankette und hängen daran unsere Endung Amin. Ja, also die Zahl äh, äh, findet dann meistens unmittelbar vor dieser Endung Amin einen Platz, äh, wird aber auch manchmal vor den Namen des Alkans geschrieben. Ja? An das N-Atom gebundene Alkylreste werden dann mit einem kursiven ähm, N gekennzeichnet. Also hier noch mal Beispiele, hier haben wir Unsere ähm, äh, 4 Kohlenstoffkette, also ein Butan, dementsprechend auch unser 1-Butanamin oder Butan-1-Amin. Ähm, hier äh, haben wir unser N-Ethyl-3-Hexanamin oder auch andersrum mit der, mit der Zahl unser n ethyl 3 amin Und natürlich noch zum guten Schluss hier mit zwei Substituenten haben wir dann entsprechend unser N-Ethyl-N-Methyl-1-Butanamin oder N-Ethyl-N-Methyl-Butan-1-Amin. So. Und auch hierbei wieder versuchen wir eine niedrigstmögliche Bezifferung in Relation zum Stickstoffatom. Das heißt also auch hier wieder 4-Brom-N-N-Dimethyl-2-Pentanamin. Sie wissen ja, Namen sind Schall und Rauch, sollten aber wenigstens einmal gelernt sein. Viel wichtiger als die Nomenklatur, finde ich, sind die Reaktionen der Amine. Ja, also schauen wir uns die nochmal in der Übersicht an. Ganz oben haben wir die Reaktivität von unseren Aminen als Basen. Ja, da diese logische Reihenfolge von Ammoniak, mit jeweils drei äh, H, also drei Wasserstoffsubstituenten, haben wir einen pKa-Wert von 33, ja, also eine katastrophal schlechte Säure, dementsprechend also auch eine sehr gute Base. Äh, bei den primären, sekundären und tertiären Aminen haben wir jeweils einen, zwei und dann drei Alkyl- oder Restsubstituenten dranhängen. Und jeweils 2, 1 und kein weiteres Wasserstoff direkt am Stickstoff. Die pKa-Werte sind alle so um die 10 bis 11. Das heißt also auch weiterhin basischer Charakter. Und dementsprechend können wir auch dieses diese freie Elektronenpaar an unserem Ammoniak, aber auch unseren Aminen als Nukleophil einsetzen. Und das sehen wir hier in der Reaktion von äh, Ammoniak und unseren primären, sekundären und tertiären Aminen jeweils mit einem Methyliodid. Das heißt, Sie wissen, das hier, Methyliodid, das ist eine, eine polare Kohlenstoff-Halogen-Bindung ja, mit einem delta-positiven Kohlenstoff und einem delta-negativen Jod. Ähm, Sie haben hier sehr kleine Substituenten am Kohlenstoff, ja, in jedem Fall haben wir hier Wasser, drei Wasserstoffe. Das heißt, also dieser Kohlenstoff ist nicht nur elektrophil, er ist auch umgeben von sehr kleinen Substituenten. Also ist eine nukleophile Substitution zweiter Ordnung sofort möglich. In diesem Fall greift also unser Stickstoff unser freies Elektronenpaar am Stickstoff am delta positiven Kohlenstoff an. Sie kappen dann dementsprechend, oder sie brechen diese Kohlenstoff-Jod-Sigma-Bindung. Und erhalten dann dementsprechend auch ihr, äh, ähm, ja, ihr Amin, äh, zuerst protoniert. Das sehen Sie hier. Und ihre Abgangsgruppe. Sie können dann dementsprechend deprotonieren und erhalten dann aus der Reaktion von Ammoniak mit unserem ähm, äh, Methyliodid erhalten Sie Ihr primäres Amin, ja, so ein Substituent dran. Das Ganze kann dementsprechend dann auch weiter reagieren. Ja. Hier haben Sie wieder Ihr freies, äh, freies Elektronenpaar zur Verfügung. Das kann erneut eine nukleophile Substitution hier an diesem Methyl Kohlenstoff äh, ähm, durchführen, sie eliminieren ihre Abgangsgruppe und erhalten dann nach der Deprotonierung ihr sekundäres Amin, was dann im Gegenzug erneut reagieren kann, auch wieder über das freie äh, Elektronenpaar am Stickstoff mit dem Delta-positiven Kohlenstoff hier an unserem Methyliodid und sie erhalten nach Deprotonierung ihr tertiäres Amin. Das Amin selber hat, wie wir schon sagten, kein Proton mehr, ähm, äh, das wir leicht entfernen könnten. Also bei einer weiteren Reaktion, mit unserem Methyliodid, würden sich hier ihr Quater, äh, Quateres Ammoniumsalz erhalten. Eine Besonderheit noch bei der Reaktivität von Aminen ist bei der Reaktion mit Salpetriger Säure HNO2. Ja, Sie erinnern sich, diese Substanz, und zwar in Vorlesung 6, bei der Nitrosierung von Aromaten, Sie erinnern sich, reagiert man HNO2 mit Schwefelsäure durch, erhalten Sie hier Ihr Wasser, HSO4- und unser Nitrosoniumkation. Nun können wir mit einem von einem primären Amin ausgehend ja, unser Stickstoff Elektro-, äh, freies, äh, freies Elektronenpaar am Stickstoff nehmen und an diesem Stickstoff angreifen. Sie erhalten dann also hier ihren äh, positiv geladenen ähm, äh, Übergangszustand äh, und können dann dementsprechend auch deprotonieren, äh, hier rechts ihr Nitrosamin äh, zu erhalten. Ja? Bei dem primären Amin allerdings haben wir nicht nur ein, äh, ein Wasserstoff zur Verfügung, sondern gleich zwei hier. Das heißt also selbst nach der, nach der einfachen Deprotonierung ist hier noch ein Wasserstoff übrig. Dieser Wasserstoff kann nun innerhalb des Moleküls wandern. Das bezeichnen wir als Tautomerie. Funktioniert nur dann, wenn wir eine, ähm, äh, einen Wasserstoff haben, und zwar in örtlicher Nähe von einer äh, Gruppe, die auch einen Wasserstoff annehmen kann. Hier in diesem Fall wäre das unser Sauerstoff. An dem haben wir ja wie gesagt noch ähm, freie Elektronenpaare. Es ist örtlich tatsächlich in der Nähe von unserem Wasserstoff, kann diesen also via freie Elektronenpaare aufschnappen. Sie brechen dann also ihre Stickstoff-Wasserstoff-Bindung. Und verlagern dann auch Elektronendichte in den Sauerstoff rein. Nun haben Sie hier also eine, eine OH-Gruppe ja, am Terminus Ihres Moleküls. Und können dementsprechend auch reprotonieren. Und sie verwandeln diese OH-Gruppe wieder in eine sehr gute Abgangsgruppe. Ja, hier erkennen wir wieder unser H2O, was wir eliminieren können. Sie erhalten dann also ein Diazoniumsalz. Ja, zu einem Salz gehören natürlich immer zwei, ein Kation und ein Anion. In diesem Fall haben wir immer noch unser gesamtes äh, Reaktionsgemisch. Also könnte das Diazoniumsalz gebildet werden, zum Beispiel mit unserem HSO4-Anion. Anders sieht das Ganze aus, äh, wenn wir mit sekundären Aminen loslegen. Ja, in diesem Fall haben wir hier nur einen einzigen Wasserstoff. Und zwei Restgruppen. Auch hier wieder können wir einen Angriff des freien Elektronenpaares auf diesen Stickstoff haben. Ja, sie bilden also hier auch wieder ihren Übergangszustand, ihren geladenen. Nach der Deprotonierung allerdings haben wir keine Wasserstoffe mehr innerhalb des Moleküls. Ja, das heißt also die Reaktion bleibt hier auch stehen. Und das hier ist unser Nitrosamin, ja, was dann auch krebserregend ist. Wie wir schon sagten, sind Amine von besonderer Wichtigkeit ähm, in äh, pflanzlichen und tierischen biologischen Systemen. Ähm, hier haben wir noch ein paar Beispiele dafür. Ja, also links oben sehen Sie das Cholin, ein, äh, ein Salz ja, zwischen hier unserem, äh, äh, unserem Ammonium-Kation äh, äh, und einem Hyd äh, Hydroxid-Anion. Und das hier ist auch ein Bestandteil von Lipiden, ja, also ähm, Bestandteil von Zellwänden. Äh, Neurin haben Sie dann dementsprechend in Nervenzellen vorliegen. Prokain, ja, ist ein Lokalanästhetikum. Und äh, wie wir schon, schon einmal äh, in Vorlesung 3 oder 4 besprochen haben, ist natürlich Amine besonders wichtig in den Bausteinen des Lebens, der DNA. Und der RNA, ja, also in Aminosäuren. Spielen wir einmal die Chemie von Aminen am Beispiel des Lokalanästhetikums Lidocain durch. Ja, unsere Zellen sind äh, von Natur aus und äh, durch die Evolution bedingt darauf ausgerichtet, geladene Teilchen nicht in die Zelle reinzulassen. Ja, das liegt daran natürlich, dass äh, unser Erbgut DNA, RNA ähm, hydrophil ist ja? ähm, äh, und wir natürlich äh, äh, evolutionsbedingt versuchen, ähm, feindliches oder fremdes Erbgut aus unseren Zellen fernzuhalten. Das heißt also, wenn Sie sich mal so eine einfache Darstellung einer Membran ansehen, und zwar hier unten haben sie hydrophile Endgruppen hier dargestellt als, als Kreise und hydrophobe oder lipophile Restketten hier dargestellt als diese, diese ja, wackeligen Striche. Das heißt also, sie haben hier in der Mitte einen hydrophoben Bestandteil, der es der geladenen äh, Molekülen nicht ermöglicht, in das äh, intrazelluläre Volumen einzudringen. Ja? Ähm, entzündetes Gewebe ähm, ist auch sauer, ja? das heißt die meisten lokalen Ästhetika sind wirkungslos. Das heißt also, sobald sich unser unser äh, Lokalanästhetikum in der Nähe von entzündeten Geweben, dort wo es eigentlich wirken soll, aufhält, wird es protoniert, ja, was natürlich das Eindringen in äh, den intrazellulären Bereich äh, umso schwieriger macht. Ähm, wie es dann trotzdem klappt, ja, ist dank dieses, äh, dieser Ringstruktur hier, dieser aromatischen Ringstruktur, die tatsächlich auch lipophil ist. Das heißt also hier nochmal die Gegenüberstellung, Im Normalgewebe haben wir einen pH-Wert von 7,4. Ja, das heißt unser Lidokain würde zu 29% unprotoniert und zu 71% protoniert vorliegen. Bei entzündetem Gewebe haben wir einen etwas niedrigeren pH-Wert, also etwas saurer. Ja, unprotoniert liegen dann nur noch 1,6% äh, dieser, dieser, dieser Gruppen vor. 98,4% protoniert. So, jetzt haben wir Alkohole und Amine zumindest in den groben Umrissen einmal skizziert. Versuchen wir jetzt also ein bisschen Chemie damit zu betreiben. Hier schauen wir uns die Oxidation von Alkoholen an. Nehmen wir einmal so einen primären Alkohol, ja, das heißt also ein Alkohol mit nur einer Restgruppe hier dran und zwei Wasserstoffen, dann können wir durch Oxidation zu einem Aldehyd gelangen. Ja, das, der Name kommt im Prinzip, in den Grundzügen aus dem Lateinischen. Ja, das ist der Alkohol Dehydrogenatus. Das heißt also ein Alkohol, bei denen zwei Wasserstoffe ähm, entfernt wurden, also dehydriert wurden. Ja? Das heißt, von der Summenformel haben wir hier bei der Oxidation zwei Wasserstoffe eingebüßt. Sie können diesen Aldehyd noch weiter oxidieren und zur Carbonsäure kommen. Auf ähnlichem Wege gelangen sie auch wieder zurück durch Reduktion von der Carbonsäure zum Aldehyd und durch weitere Reduktion zurück zum Alkohol. Beim sekundären Alkohol haben wir zwei Restgruppen ja, und einen Wasserstoff. Auch hier wieder durch Oxidation, durch die Dehydration gelangen wir zu unserem, diesmal zu unserem Keton. Ja, das heißt also auch hier haben wir wieder eine C-Doppelbindung O. Allerdings diesmal zwei Restgruppen statt einer Restgruppe und einem Wasserstoff beim Aldehyd. Und beim tertiären Alkohol findet bei der Oxidation nur Abbau statt. Das heißt also, wenn wir hier anfangen zu, zu oxidieren, müssen wir schon mit hohen Temperaturen und starken Oxidationsmitteln ran und würden diesen Alkohol zu Wasser und CO2 und ähnlichen anderen Abbauprodukten zerlegen. Auf der letzten Folie haben wir zwei Begriffe eingeführt, die Oxidation und die Reduktion. Was bedeuten diese Begriffe eigentlich? Chemisch gesehen verstehen wir unter einer Oxidation eine Abgabe von Elektronen. Das heißt, ein Prozess, bei dem die Oxidationszahl steigt, ist mit der Abgabe von Elektronen verbunden. Bei der Reduktion wiederum reduzieren wir die Oxidationszahl. Ja, das ist also mit einer Aufnahme von Elektronen verbunden. Ja, Im Allgemeinen können wir bei den meisten Kohlenwasserstoffen folgende Regeln einführen. Ja, Wasserstoff, also H, hat in der Regel die Oxidationszahl plus 1. Sauerstoff hat in der Regel die Oxidationszahl minus 2. Und eine Kohlenstoff-Kohlenstoffbindung, die ist, wie wir schon gesagt haben, nicht polar. Das heißt, da werden keine Elektronen äh, äh, in, in irgendeine dieser Richtungen, also in, auf irgendeines dieser Atome insbesondere, verlagert. Das heißt, wir betrachten diese Bindungen als Elektronenneutral. Und insgesamt natürlich äh, muss die Summe der Oxidationszahlen der Ladung des gesamten Moleküls entsprechen. Also im Regelfall 0, wenn wir von ungeladenen Molekülen sprechen. Spielen wir das mal ein paar Beispielen aus der organischen Chemie durch. Hier als erstes Beispiel das Methan. Ja, gesucht ist die Oxidationszahl dieses Kohlenstoffs im Methan. Wir haben also am Methan jeweils vier Wasserstoffsubstituenten. Jeder von denen, wie wir gerade hier Links gesagt haben, hat die Oxidationszahl plus 1 und das gesamte Molekül ist ungeladen, also 0. Ja, das heißt also, 4 mal plus 1, die Oxidationszahl des, äh, des Wasserstoffs, plus x, die gesuchte Oxidationszahl von unserem Kohlenstoff, muss 0 ergeben. Ja, das ist einfach aufgelöst, ja, das heißt also, die Lösung hier ist minus 4. Hier das Ganze für unsere Blausäure, ja, also HCN, Wasserstoff hier hat wieder die Oxidationszahl plus 1, Stickstoff hat die Oxidationszahl minus 3, ähm, gesucht wird x, ja, also das heißt nach unserer Berechnung hier wieder ein ungeladenes Molekül, also ist, das Ganze, ist die Summe dieser Oxidationszahlen gleich 0, kommt raus minus 3, Verbindung zum Kohlenstoff, deswegen auch die minus 3, plus 1, plus x, gleich 0, also muss x plus 2 sein. Das Ganze nochmal für unser, unseren bösen Alkohol, C2H5OH. Ja, in diesem Fall haben wir zwei Wasserstoffsubstituenten, jeweils mit der Oxidationszahl plus 1, wir haben eine Methylgruppe hier, also eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung, also elektronenneutral, ja, plus Null. Und wir haben eine OH-Gruppe. Ja, also hier haben wir schon gesagt, Sauerstoff hat in der Regel die Oxidationszahl minus 2, also ordnen wir... Sauerstoff minus 2 zu. Allerdings ist der Sauerstoff auch nochmal an einen Wasserstoff gebunden. Ja, das heißt also, die OH-Gruppe insgesamt macht nur eine Bindung zum Kohlenstoff. Ja, also wird die als minus 1 hier in diese Gleichung eingehen. Das heißt also, wir haben 2 mal plus 1 von den beiden Wasserstoffen, minus 1 von der OH-Gruppe, plus 0 ja, von dem Methylrest Plus x gleich 0, das gesamte Molekül ist ungeladen, deswegen also auch gleich 0. Das heißt also, die Lösung hierfür ist x gleich minus 1. Für den Aldehyd, ja, also das Ethanal, haben wir hier dementsprechend auch wieder einen Sauerstoffsubstituenten am Kohlenstoff, einen Wasserstoffsubstituenten mit, mit plus 1 das gesamte Molekül ist ungeladen und wir haben hier eine elektronenneutrale Kohlenstoff-Kohlenstoffbindung mit plus 0. Ja. Das heißt also 1 minus 2 plus 0 für die CC-Bindung plus x gleich 0. Ja. Hier in diesem Fall ist die Lösung x plus 1, also das heißt der Oxidations, äh, die Oxidationszahl des Kohlenstoffs hier ist plus 1. Das heißt also, wenn wir von Ethanol zu Ethanal ähm, unsere Reaktion vornehmen, was passiert dann hier eigentlich? Was passiert mit dem Kohlenstoff? Der Kohlenstoff ähm, geht vom Oxidationszustand äh, minus 1 zu einem Oxidationszustand von plus 1. Ja? Das heißt also, die Oxidationszahl steigt. Wir haben eine Abgabe von Elektronen, also auch eine Oxidation. Bei der chemischen Oxidation müssen also Elektronen abgegeben werden. Ja? Das heißt wir brauchen äh, zur Durchführung der Oxidation auch ein Oxidationsmittel. Ja? Im Labor werden dazu in der Regel Metalloxide eingesetzt, wie zum Beispiel Chrom-6, ja, also in Form von, von Chrom-6-Oxid. Ja, das heißt also hier haben wir ein Metall, was sehr gerne Elektronen aufnehmen möchte. Wir können auch Kaliumpermanganat einsetzen oder Braunstein oder auch hypervalente Jodverbindungen, wie hier das Desmartin-Reagenz. In der Technik kommt in der Regelfall ein Sauerstoff und ein Katalysator zum Einsatz, Chlor oder Hypochlorid oder auch Peroxo-Verbindungen, zum Beispiel Persulfate. In der Natur hingegen haben sie andere Elektronen- und Protonen gesteuerte Prozesse wie zum Beispiel bei der Oxidoreduktasen, also dem nad Plus, ja, oder den Dehydrogenasen FAD oder auch bei dem Zytochrom und den Peroxidasen, wie zum Beispiel bei der Anlagerung von Sauerstoff an das Häm. Ja, oder auch hier sehen Sie einen Redoxprozess im Fladin, Adenin, Dinukleotid, bei dem jeweils... Elektronen und Protonen ausgetauscht werden können. Zum Abschluss der Vorlesung noch ein Ausblick. Merke! Aus Alkoholen können wir durch Oxidation Verbindungen mit einer CO-Doppelbindung erschaffen. Ja? Diese Verbindungen bezeichnen wir allgemein als Carbonylverbindungen. Ein paar von denen haben wir bereits kennengelernt. In dem Fall, dass hier unser X ein Wasserstoff ist, ähm, sprechen wir von Aldehyden. Bei einem weiteren Alkyl- oder Arylrest, hier an, unsere, an unserer C-Doppelbindung O-Gruppe, ähm, sprechen wir von Ketonen, haben wir hier äh, eine OH-Gruppe, so ist diese, diese Endung hier unser COOH, also eine Carbonsäure die wir dann auch, wie wir nächstes Mal sehen werden, verästern können. Ja, in diesem Fall reagieren wir eine Säure, eine Carbonsäure mit einem Alkohol und erhalten hier statt unserem OH ein OR, also eine Carbonsäure, ein Carbonsäureester. Hängt hier statt dem X unser OCO mit einem weiteren Rest, haben wir ein Carbonsäureanhydrid mit Halogeniden, ergeben sich dann dementsprechend unsere Carbonsäurehalogenide. Ja, in diesem Fall haben wir in unserer COOH-Gruppe die OH-Gruppe gegen ein Halogenid ausgetauscht. Äh, analoge Verbindungen mit Aminen haben Sie bereits kennengelernt bei den Aminosäuren. Ja, das wären also unsere Carbonsäureamide und ähm, haben wir hier statt dem X eine eine Schwefelrestgruppe haben wir ein carbonsäure -Tioester. Wie geht es also weiter? Wir schauen uns in der nächsten Vorlesung die Chemie, die wir an solchen C-Doppelbindung-O-Gruppen durchführen können, etwas genauer an. Bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.